Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo du heute wieder zahlreiche Tipps dafür bekommst, wie du deine Landingpage ideal für alle Endgeräte einsetzt. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Heute geht es um das Thema Responsive Design. Was verstehe ich darunter? Responsive Design ist die Thematik, wo es darum geht, wie landing pages oder auch andere Websites auf allen Endgeräten ideal eingesetzt werden. Bedeutet, auf einem Desktop-PC, auf einem Tablet-PC, genauso wie auf deinem Smartphone, bzw. auf dem Smartphone deines Interessenten. Denn über 70% von den vielen, vielen Webseiten werden heute bereits auf mobilen Endgeräten abgerufen. Daher ist es wichtig, dass es für alle Endgeräte auch eine ideale Darstellung gibt. Was alles dazugehört, wie das Ganze im Detail aussieht, schauen wir uns einmal gleich direkt zusammen an. Hier findest du einmal unsere Seite vom kundenwachstum.de direkt als Startseite für den Desktop-PC. Heißt also, wir haben hier gleich auf der ersten Seite den Call-to-Action im oberen Bereich, ein wichtiges Element. Jetzt gratis Workbook sichern ist hier der Call-to-Action, der sich sofort auf der ersten Seite befinden sollte, ohne dass wir einen Seitenumbruch, einen Zeilenumbruch haben müssen, so dass der Kunde nicht scrollen muss. Dazu sollte natürlich eine klare Headline auf der ersten Seite sein, die sofort das vermittelt, was ich da mit der Seite erreichen will, was ich ihm sagen möchte. Wenn ich dann noch Twastelemente sowie bereits folgende Headlines oder hier den Vorschau auf ein Video, was kommen wird, das heißt also, dass er schon eine Vorahnung bekommt, was ihm animiert zum Runterscrollen auch gleich auf der ersten Seite zu sehen ist, dann hast du schon ein ideales Design für den Desktop-PC. Schauen wir einmal runter, wenn wir runterscrollen, haben wir hier kleine Unterüberschriften, Grafiken und vor allen Dingen Aufzählungszeichen. Bedeutet, Aufzählungszeichen etwas hervorgehoben, etwas fett geschrieben, auch mit diesen typischen Haken, Punkten, Aufzählungszeichen, wie du es auch immer machen möchtest. Wichtig ist dass der Kunde hier einen Überblick bekommt. Heißt also, er sollte bereits durch die Überschriften und durch die Aufzählungszeichen in der Lage sein, deine Webseite voll und ganz zu begreifen. Nur dieser Inhalt sollte schon reichen, dass er die Webseite komplett verstehen kann und animiert ist, den Call-to-Action zu drücken. Schauen wir noch einmal kurz weiter runter. Dann kommt weiter hervorgehoben wieder der nächste Call-to-Action, hervorgehoben mit einer klaren Handlungsaufforderung. Heißt, willst auch du mehr Kunden, denen die Qualität wichtiger ist als der Preis, dann drücke hier. Ja, da kann so gut wie keiner Nein sagen. Drei äh, Call-to-Action sorgen am Ende auch dafür, dass im Idealfall der Kunde, der Interessent zum Kunden wird. Schauen wir uns das Ganze einmal auf dem Smartphone an. Auf dem Smartphone ist natürlich alles kompakter. Wichtig ist aber auch hier, dass die Headline sofort in der ersten Seite, ohne zu scrollen, zu sehen ist. Die Headline, die mich antatscht. Heißt also das System für qualitatives und beständiges Kundenwachstum. Bereits über 1000 glückliche Anwender. Manche Responsive Designs schaffen sogar, den ersten Call-to-Action auch noch mit auf die Startseite zu bringen. Da musst du aber schauen, wie das hinhaut. Das ist auch okay, wenn der auf der nächsten Seite ist. Hier sehen wir ihn. Wenn man einen Tick scrollen sehen wir sofort, perfekt, die Headline, Call-to-Action und sogar noch weiterführende Elemente, die ich anklicken kann. Wenn ich dann noch einen weiter scrolle, sehe ich sofort das Video, zentriert in der Mitte. Das heißt, ich muss nicht mit dem Finger hin und her wischen auf meinem Smartphone. Gradlinig findet mir alles untereinander und wunderbar übersichtlich. So sieht es dann auf dem Tablet-PC aus ähnelt relativ dem Desktop-PC. Ich habe hier allerdings ein bisschen klarer als abgeschnitten. In den unteren Punkten sehen wir allerdings gleich eine Veränderung. Das heißt also, hier rutscht alles ein bisschen kompakter zusammen. Die guten gängigen Softwareprogramme für Website, für Landingpage-Erstellung können auch anzeigen lassen, wie es aussieht auf einem Smartphone, Tablet und auf deinem Desktop-PC. Überprüfe dort wirklich jegliche Einstellung und vor allen Dingen auch immer noch mal im Live-Modus. Denn oft ist das, was dort einfach nur als Vorschau ist, noch nicht ganz das, was der Realität entspricht. Daher empfehle ich dir, überprüfe es auch wirklich noch mal hinterher, wenn du sie online geschaltet hast, wie es in den Live-Geräten aussieht. Scrollen wir hier einmal runter, sehen wir wieder, es ist alles auf einer Seite zu finden, ohne dass ich scrollen muss, was ich an wichtigen Inhalten habe. Achte auch darauf, dass der Text nicht so lang ist, dass ich wieder scrollen muss, sondern dass ich einmal in einen Bereich scrolle und dort wunderbar kompakt alles zusammen lesen kann. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Erstens die Headline. Die Headline sollte beim Responsive Design auf allen Art der Darstellungsvarianten immer in der ersten Seite sichtbar sein. Zweitens der Call to Action. Auch der Call to Action ist im Idealfall direkt auf der ersten Seite, spätestens beim Smartphone auf der zweiten Seite zentriert mit mittig zu sehen. Und drittens die Schriftgröße. Achte darauf, dass die Schriftgröße so eingestellt ist, dass du auf allen Geräten ein ideales Schriftbild hast. Heißt also, guck dir nicht nur die Smartphone-Vorschau auf deinem Computer an, wo du es programmierst, sondern auch wirklich auf dem Smartphone, denn dort wird auf einmal alles ganz viel kleiner als in der Vorschauansicht häufig. Das heißt, die Schriftgröße ist ebenfalls elementar, damit ich dort wirklich alle Inhalte sehen kann. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Ich würde mich freuen, wenn du weitere Videos von mir anschaust. Du findest ebenfalls auf der Seite www.kundenwachstum.de viele, viele weitere interessante Beispiele, Best-Practice-Beispiele, Podcasts, Erfahrungsberichte und vieles, vieles mehr. Außerdem kannst du auch direkt unterhalb dieses Videos auf den Link klicken für mehr Infos und gelangst dort ebenfalls zu der Download-Seite, zu noch mehr Videos, zu noch mehr Praxisanteil. Abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System Dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.